Ionia Clash. Mit anderer Musik. Und die nur Wenn wir da reingehen, müssen wir hier Blumen. ist bei uns, äh? Vom Skin her schauen die so ähnlich aus. Ja. Also hinter uns, Deck. Kannst du den glaube ich nicht getroffen, Alter. Schau. Der hat die Abbrache in der Luft. Das in der soll Level 2 mal. Der kann keinen. Kein Early Game. Ja, im Late Game, da sehen wir halt. Der springt ja nichts mit David. Oh, das ist viel zu man nicht. Oh, mein Gott. Der ist down. Oder oh, so. Oh, mein Gott. Das sind Level 3 waren. äh, gegen Flash. Easy! Das war echt nice. <lacht> das Exhaust sich ja fast zerstört. Mhm. Also, dann, natürlich halt, Fall, mit dem Leben. Ja, bei mir ist halt nicht zu so spät. Was? Ehre. Lore. War das ein Aftershock? Ja, keine Ahnung. Ist aber egal. Die Bombe hat sich halt komplett zerstört. Ja. Okay. Hey, <lacht> ja, kommt der Mitleidner, ja? Ja, ja, der, der, der, der oh, der mein God, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zeig, okay. Ja, macht ordentlich, das Zeig. Aber bis jetzt ist alles easy, Jungs. Nichts passiert. Wir haben 5 Sekunden gut. Die Ding ist schon wieder da? Warte, geil. Gern, ah, Drake kommt erst in einer Minute. Uah! Den Kamana Jungs. Der, Q ist leider, der, muss bleiben. der hat ihn erwischt. Ich sollte die Minions aber schnell hinmachen. Ich hab sie geknittert, aber. Ich steht dort leider <lacht> nicht. Ich stehen. Das kann der Triple werden. Zack ist tot. Ah da kommt der Segor. da kommt der Jones an die Kamera Bin der Zegor Kamera der Blue wird noch zum Zegor Oh. Na, ja, die vor wieder. Und noch eine Sekunde hin gehabt, eine Sekunde kurz auf. Geflasht? Ja, da zum ersten Mal ah, die hat er die geflasht Der ja geht ja wirklich voll AD's sein. Ich meine, ist du das ist das erste Mal gesagt, dass hat das er halt nur, nur eine hydra gehabt, hat. Da ich mir also dachte, okay, ja gut, schauen wir mal Aber jetzt, Lord. Der, der, der, der, der Ich ja Ich da aber gut im kaufen die Karma kennt man jetzt vielleicht gut. Oh ne, ich die ist überflüssig. Oh, jetzt bin ich aber hin, glaube ich. Nein! Okay, ja, wir Ist dann weg. Dann, mit, mit, äh, mit Ivan. dann einmal irgendwas anderes, wo Der macht's full damage, Ich muss echt flashen. <lacht> <lacht> Ehre, Ehre, aber. Da ist auch noch einmal Das ist Das ist die Party, oder? Das ist Top-Land Der ist inside, in side ccept in Hook ah. Los, also, Ego Nice Aufpassen halt vor den Sion Qs Oh mein Gott, die Flashto her. Ja. Ehre. Nein, ja, das war Ulti. Ja. Na, die Minion war eh fadenkretter. Er ja, rennt weg. Er ist ein Ehre, Mann. Der Loris ist schon gestorben. Achtung, Achtung, wir müssen den Kill. Es respawned Joan schon wieder. Sex. Joan ist wieder da. Ja, jeder von seinem Bubble-Hit irgendwie 4% von der Max-Partner-Fähne. Die hassen mich halt alle irgendwie. Sobald ich mich sehen, dann geht die mir hart auf. Ja. Ja, sehr gut, das ist die Frage. Ich kann die Ufa nicht mal aufgeladen und die macht 300 Schaden. Dude, dude, das Taxi kommt. Das John ist da. Ja. Und Zack. Daisy und ich machen das, ja, und dann, du das der haut zusammen. Das ist schön, ein ivern das halt, macht Damage, Slow, ein einfach ein das ein Da ist doch ein Kaiser, die will eigentlich im Back Kaiser kommt von neben Das so der Hook hat eigentlich auf den Saar gehen sollen, aber der war schon ihm. Du holst dich da raus! Du bist ja. mein voll ja. What? Was ist da passiert? Ja. Ja, einfach ja. halt. Du, Alex, ich liebe ihn um 214 mit meinem Beans. Meine E ist Ich habe irgendwie 3 Items, die meine Schildbauer verstärken. Ich bin What the heck? Wie sie noch nie so die Eier so gesehen, dass die so weit so verhielt. Ich hab gedacht, die haben nur shielden. Ne, ne, Ein Fiend ist das, Bro. Wie gut das Ist das gut? Ist das gut. shield ist halt auch noch ein Ivern-Shield. Ich da kann ja, machen. Ivern-Shield ist halt einfach disgusting fair, ja, weil es gibt halt Shield. Taxi! Es macht Damage, es explodiert für Damage, es ist slow. Es gibt Attack-Speed. Ist das alles nur für was du gesagt hast? Nee, das ist alles mein Item. Okay. Der kann nicht blockt werden. Der ist ripped, der Sian. Oh yeah, fuck, aber ist wurscht. Okay, das war's. Ace. Ja, ich hab den Baron verloren. Wir sollten finischen, glaube ich. Aber ich der. Ich dachte, wir machen ein bisschen mehr Damage und haben dadurch eine Millisekunde zu früh gespalten. Ja, ich bin auf der Saiyan gegangen. Ich Aber ich glaube, ich werde den Baron verloren sein. Ey, wir haben den Fight gewonnen. All Blind. Und AD. Gibt das nicht auch AD oder so? Ehre, ja, Jungs. <lacht> Wir sind im Gewinner bracket wir kennen Maxi. Wir sind das hundertprozentig Gewinner bracket Das ist halt das Schöne an Heim. Ne? Im Gegensatz zu Kane, kommst du, wirst du auch noch strong, wenn du wenn du selbst geheim fallst, weil du halt einfach dein e siehst, das Todes hochcarry kannst. Nice. Schauen sie gegner, stehen schon fest. Das heißt, die haben nicht länger gespürt, als wir. <lacht> Kaum haben die uns, uns reingesehen, es bin ich schon engaged worden, das war ein bisschen... S, S, S, Jungs, was ist da los? Bobby hat das S hergegeben. <lacht> ja, ich habe das S hart versch... Ich, ich, ich hab das S für den ADC geopfert. Ich hatte gestern schon S auf Ivan, das reicht mir für eine Woche.